Kürzlich fand eine Untersuchung an der Edith Cohen University in Australien statt, die zeigte, dass es nur drei Sekunden täglich über vier Wochen braucht, um einen messbaren Wert in der Muskelstärke nachzuweisen. Es konnte also gezeigt werden, dass es reicht, nur einmal kurz seinen Muskel gegen ein Gewicht anzuspannen, um einen Effekt zu erzielen. Aber eben nur, wenn man es regelmäßig vier Wochen lang täglich tat. Genauso habe ich entdeckt, dass es in einer Beziehung nicht mehr als eine kurze, bewusste Konzentration auf einen kleinen positiven Moment in der Beziehung braucht, um einen Effekt in der Sichtweise auf den Partner zu bekommen, wenn man diese Übung täglich vier Wochen lang wiederholt. Sobald man den Partner in einem etwas positiveren Licht sieht, sozusagen der Dimmer nur um ein ganz klein wenig das Licht heller dreht verändert man sein eigenes Verhalten gegenüber dem Partner auch ein ganz klein wenig ins Positive. Wenn dieses positivere Verhalten beim Partner ankommt, dann hält es seinen Partnerschaftsblick auf. Und so dreht sich die Feedbackschlaufe immer weiter und es wird immer heller in der Beziehung. Eine Hilfestellung, damit es auch in Ihrer Beziehung heller wird, erfahren Sie auf meiner Internetseite couplecoaching.de.